Letzter Tag. Letzte Worte zu der Tour. Ich finde es schade, es ging viel zu schnell. Ich habe gar keine Lust auf den letzten Tag. Ich will noch länger. Letzter Tag, letztes Mal das Gewusel vorm Start. Langsam sollten wir wissen, wie es funktioniert. Nico hat schon eine Spionagerunde gedreht. Mal schauen, was er alles für euch gefühlt hat. Und der See glitzert. Morgen. Morgen. Heute gibt es noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen. So ist das zum Beispiel das Briefing der Rettungskräfte. So lala, jetzt war vorhin das Briefing bei euch, wir wollten uns erstmal bedanken für den guten Support, gell? also macht's es hier super gell? an der Stelle und äh, unsere Zuschauer haben so gefragt, wo der Schnaps herkommt, wo kann man den denn ähm, kaufen oder wo gibt's es denn den? Oh ja, geil, und wo gibt's den zu kaufen, das ist auch hier drauf, oder? Ja genau, schauen wir mal, perfekt. Also macht es gut und weiter so. Bis zum nächsten Mal. Hallo Chris, hier ist die Anna. Ich habe es ausgerichtet, dass du sie mega cool findest. Vielen, vielen Dank und viele Grüße. Warum bist du denn nicht dabei? Jetzt habe ich schon erfragt, du musst auf die Kinder aufpassen, habe ich gehört. Wow, mega Aufteilung, Hut ab, super stark. Und hier ganz viel Spaß heute. Hat bisher gefallen? Es ist total super, aber mega anstrengend. So, letzter Tag, jetzt immer wieder aufmagaziniert worden. Kann nur laufen quasi. <lacht> Danke, du musst Dank. auch was sagen. Ja, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, gell? <lacht> Läuft. Zur, zur Wunddesinfektion geht es wahrscheinlich auch damit, ne? Ja. Aber nur von innen. <lacht> Ein uraltes Zitat <lacht> beim Skifahren ist dann wohl, die Stanzen an den Hängen also und Pisten. Letzter Tag im Blog. Wir wollen nicht, dass sie zugetroffen werden. Ja, wir sind ein bisschen melancholisch Aber wird nichts helfen. Schauen wir, dass wir heute nochmal so viel Spaß wie möglich haben. Wird mega. Ja. Oh, oh ja. Lauter ja. genau, Gewusel habe ich ganz in vergessen, euch auf ein wichtiges Final Detail day. hinzuweisen. Schaut euch mal den Frank Und heute an. 20 Und seht ihr was? Seht ihr was? 20 Die 20 echte leben. Wenn es vorher schon keine Wiesen gibt, dann wenigstens hier einmal ausgeführt. Und damit ist er dann auch gefallen. Der Startschuss für die allerletzte transalp etappe 2021. Ja, alle drei zusammen gehen wir an den Start der letzten Etappe. Erstmal schiebt sich das Feld gemeinsam den Radelweg runter wo es uns heute überall hinführt, unter anderem Boca die Jumea und natürlich dann auch den Dremaiso. Zeit haben wir mal wieder genug, es ist alles sehr eng. Schauen wir mal, ob meine Männer sich gut vorbereitet haben. Wie schaut die Strecke heute aus? Wie lang? 2500 Höhenmeter und knapp 70 Kilometer. Jawohl, da kennen Amst sie hier. sich aus. Abfahrt zum Schluss mit Mega-Blick auf den See über den zu runter. Und mal, wer heute immer noch bei mir ist. Jetzt will er es aber wissen. Uh. Schöner Mann. Mega gut. Weiter so. Im Scott-Attack-Shirt haben wir Hi. die zwei schnellen Windschattenfahrer von gestern. Sehr cool. Haut rein. Viel Spaß wow. heute. Uh. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr zu! Schaut mal, wenn ich wieder gefunden habe! <lacht> <Woo -hoo. Yeah. lacht> Motivation! Pupua. Yeah! Gutes Rennen heute! Super, danke! Viel Spaß! Los. Anscheinend haben wir so ein breites Kreuz, der Frank und ich, oh, ja. das dauernd bei uns im Windschatten gefahren wird. Ja, ah, jetzt wird überholt! So lobe ich noch. mir das! Ja, und ich muss hinterher, also. ja. Was sind eure Ziele? Schaffen, ankommt. Schaffen, ankommt, sehr gut. Fröhlich und zufrieden Ha, Team Allgäu ist auch schon wieder in Lauerstellung. Nee, Unglaublich. Schon wieder dran. Ja, ja, ja. Nico hat dich schon überall gesucht. Bist du heute etwa weiter vorne gestartet? Ja. Ich wollte mich los, loswerden von ihm. Ich wollte ein bisschen Vorsprung schaffen. Ja, wen haben wir denn da? Oh, nee. Nina, guten Morgen sie möchte nicht na gut, viel Spaß, viel Glück Leider kurzer Exkurs nochmal zur Nina vor vielen Jahren wollte ich mal mit ihr fahren da hat sie mir gesagt ich bin hier zu langsam dann hat der Frank gesagt sei nicht traurig Petra wir fahren in der Tracht und haben den Spaß unseres Lebens und daher kommt die Dirndl-Idee und deswegen im Nachhinein muss ich einfach nur dankbar sein, dass alles so gekommen ist. Seitdem haben wir schon vier Jahre lang mega Spaß in der Dracht. Hi! Guten Morgen! Guten Morgen! Mr. Killer Ja, richtig! Letzter Tag! Letzter Tag! Traurig oder schön? froh? Bitte! Bist du traurig? Nein! Ich bin ich ein bin bisschen froh. traurig! Da tun alle Knochen weh mit der oh. Aber ist okay, also war super. Dabei ist er so schnell. Zum er ist schneller. jeden Tag. Ungefähr mit mir unterwegs? Ja, richtig, ja, stimmt. Ja. Wobei du vollgepackt bist, ja. Ja. Und ein E-Bike hast. Hey hey. Okay, hey, hey. Das einzige E ist die Box. Ist die Box, okay. Hey. Hau rein, viel Aber Spaß. Viel Spaß auch, gell? Tschüss, miteinander, Grüße zu Hause. Diva, here we come. Yeah! Auf geht's! Was mit der Musik? Letzter Tag. die Musik. Die kommt gleich. Okay. Die ist nur am im Video immer ein bisschen doof. Schaut mal, wie gut das plötzlich wieder ausschaut. Wir waren die ganze Zeit im Wald und plötzlich dieser Blick. So süß wie scharf es auch sind. Die Müffeln ganz schön. Puh. Schieben angesagt. Recht hart. Recht hat er, <lacht> hat er mich sogar vorgelassen. Ganz gentlemanlike. Da sieht man mal, der Herr Killertal hat gute Manieren. Ja. Wandertag. Nächstes Schiebestück. Dazwischen kommt man ein bisschen fahren. Jetzt kommt laut Streckenchef dann ein Trail mit mega guter Aussicht. Chess Mount habe ich gerade angezogen. Deswegen bin ich ein bisschen nach hinten gerutscht. Winkt mal! Da Hi. ist der Mr. Killertal. Da haben wir ihn wieder. Jetzt winken alle. Perfekt. Cool. Gut so jetzt drauf. Ja, was soll man sagen? Noch ist mehr Stau. Alles Spaß. Sehr freundlich. Ja, man denkt immer, es geht los, aber es geht noch nicht los. Aber vielleicht da vorne, da steigen es wieder alle auf. Wenn auch hier im Schatten wieder alles sauglack. Das war hoch, schon rutschig. Runter ist es nicht besser. Und ja, mit rutschig bin ich kein Freund. Da habe ich keinen Stress. <lacht> oh, nicht übermütig werden. Ja, der Trail ist heute leider zu früh. Wir stecken mitten im Stau. Und egal, würde ich sagen. Der Tag dauert noch ein bisschen. Da werden wir schon noch irgendwo freie Fahrt ergattern können. Au! Ah, Schauen wir mal. Wie lange der Spaß diesmal anfängt. Ah, tricky uphill. Hui, ui, ui. Ah, was? Nur noch die Gänsemarsch bergauf angesagt. Oh ja! Da hat er mir nicht zu viel versprochen. Da hat er mir nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich eine schöne Aussicht. Wirklich ein super schöner Weg. Ziemlich einfach. Zum Glück, Dementsprechend brauchen sich jetzt vermutlich alle fahren. Und hier mitten im Feld kommen auch zum Zug. Super, echt schön. Vielleicht lassen ich den jetzt nicht weg. Jetzt haben wir mal einen Bild, den wir ein bisschen herzeigen können. Den kann er jetzt nicht gleich verschwinden. Schön. und ich komme immer ins Klick hier rein. Was ist da los? Wow, schön. Dunkel, aber schön. Da hat sich einer verbremst und naja, ah da geht auch schon wieder das Lauf. Puh, gut, da haben wir jetzt wieder eine Überholspur gefunden und ja, damit kann man wieder ein bisschen mehr genießen. Da hüpft noch einer wieder schnell drauf wie es so ist wurscht Können wir ihm das yes. good one. So, jetzt haben wir den hinter uns gelassen ich ihr euch doch noch was abschaut kleiner diese diesen geschichten sind auch immer ein bisschen mit vor, zu genießen da kommt manchmal irgendein loch und dann hat auch bei sowas konzentriert bleiben. Ja, diesmal hört ihr mich fest schnaufen. Jetzt hier sind nämlich einige steile Apfelsecken. Und habe ich euch jetzt gerade mal erspart. Ja, hier ist jetzt auch alles trocken zum Glück. Man merkt aber auch gleich, dass die Sonne ganz schön reinbrennt, aber das ist natürlich super, Hauptsache die Wege sind trocken, das macht einen riesen Unterschied und auch da sehen wir diesen ganz typischen Fehler, der hängt hinten wie nochmal was, der kann vorne nicht lenken, wenn ihr das jetzt mit den Videos vom Martin zum Beispiel vergleicht, dann wisst ihr genau, was ich meine, Servus! Und ja, wenn man da ein bisschen mehr Druck vorne drauf gibt, dann läuft die ganze Sache viel besser. Und wer sich das genauer anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, unsere Videos von Hinterradversetzen anzuschauen. Da gehen wir ziemlich genau auf diese Problematik ein. wieder bergauf. läuft bei mir. Bau 1 ist erreicht. Da winkt auch schon der Rudi. Grüß dich. Guten Morgen. Mein bester Freund winkt mir. Was darfst du mir ausrichten? Was sehr unglaublich stolz auf dich ist. Viel Spaß auf dem Weg ins Ziel. Ich habe eine geile Freundin. Ready. Mensch, Gardin. Wir müssen wir wieder gemeinsam an der Melone naschen. Schöne Grüße. Für die Geisterverpflegung hier, gell? Muss man halt mal anstoßen. Wir schneiden. Super. Wenn du uns siehst, geht es dir schlecht heute. <lacht> Damit sind wir jetzt in der Auffahrt auf den Trimalzo, Ungefähr 1000 Höhenmeter habe ich gehört. Ähm, die ist natürlich altbekannt, auch für mich. Ich bin der Max. Servus Max. Wie heißt der Kanal? Tja, Freeride Inc. Austria. Freeride Inc. Austria. Wie viele genau. Abonnenten habt ihr? Genug. Was heißt genug? Mit dir einen mehr. Warum fährst du E-Bike? Weil du cool bist. Warum ich E-Bike? Vorsicht Auto. Weil ich gern trinke. Sehr gut. Wir heute auch. Viel Erfolg noch. Du kommst in die letzte Etappe. Machst du jetzt schon wieder ein Video. Wen grüßt du? Meine Mutter und mein Stiefvater ungefähr einen Kilometer weiter hinten sind. Ein paar Höhenmeter haben wir schon wieder. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Aussicht zumindest. Da wird schon voll im Tank gedreht. Mega ja, weiter so. Schaut mal, da sind die Mädels vom Start wieder. Sogar nach dem Sturz. Frauen können beißen das steht außer Frage ja, haut rein so ihr macht es und wieder ein gutes stückchen höher haben wir jetzt schon diesen blick bei mir läuft es nach wie vor gut aber ich freue mich jetzt dann auch schon auf den Gardasee Ausblick ich glaube jetzt passiert gleich was lustiges jetzt müssen wir das Auto noch vorbeilassen schaut euch das an Mega, Juhu. sehr, sehr cool. Bald sind wir bei der V2 und im Moment sieht es genau so aus. Alles in allem ein ziemlich einfacher Schlusstag, weil die Auffahrten fast alle über Ter erfolgt sind. Ich finde es mega gut von der Planung her. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Energie haben in Riva. Und die Abfahrt. Und gut aussehen. Und gut aussehen. Genau. Und die Abfahrt über den Tremal zu runter mit Blick auf den See, die wird sowieso gigantisch. Hallöchen! Hallöchen! Hallöchen. Hallöchen. Bei der Verpflegungsstation 2 habe ich einen kleinen Zeitraffer für euch eingerichtet. Ich habe ein bisschen noch geratscht mit den Leuten dort. Und ja, einfach ein bisschen das gute Wetter genossen, währenddessen ich eben die Kamera laufen gelassen habe und ihr so ein bisschen beobachten könnt, wie das da so abläuft. Das Grusel bei diesen Verpflegungsstationen ist doch immer recht groß und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wirklich zu anschauen ich habe gehört, Gabriel meldet sich zu wenig zu Hause, damit deine Gelegenheit, exklusive Grüße zu senden. Hallo mein Schatzi, uns geht's gut und ich freue mich auf morgen. Er ist angeblich im Funkloch, ich habe es noch nicht überprüft übrigens, aber wir glauben jetzt einfach mal, was er sagt. Jetzt kommt der Beweis, ist wahrscheinlich lauter Strichel drauf, hm? oder Ausnahmsweise doch mal <lacht> <lacht> <lacht> oh. Fungitee. Yay, die Party gibt es zwar ja. erst unten, aber so ein bisschen aufgewärmt wird schon hier oben. Um. So, zweite Verpflegung, nur noch zwei Kilometer. Auf der Militärstraße geht es die letzten paar Höhenmeter rauf. Hinter mir auch gute Stimmung habe ich mitgekriegt. Aha, läuft alles. Der Buchpilone ist hinter dir. Rein in den Tremalzo-Tunnel. Nächster Punkt für heute. Ja. Tremalzo-Tunnel. Das Reisjahr kommt auch wieder raus. Da sind wir. Ich fahre noch ein bisschen runter, bevor ich auf meine Jungs warte. Weil ich möchte euch den See noch ein bisschen einfangen. Und dann habe ich natürlich mehr Zeit, wenn die noch nicht da sind. Und dann warte ich natürlich auf die Jungs, also keine Angst, die habe ich nicht vergessen. Aussichtsmäßig wunder, wunder. schön natürlich hier. Erste Mal so und deswegen meiner Meinung nach ein absolut gebührendes Finale für dieses Land. So, klar, warte nicht. Diesmal genießen wir den Ausblick zum See, hätte ich gesagt. Studien haben wir schon mehr als genug gemacht, diese Transalp. Das reicht jetzt schön langsam. Da fahren sie jetzt alle entlang. Ihr seht die Dremalzo Straße. Eine mega Straße, ein mega Bauwerk aus dem Ersten Weltkrieg natürlich. Und ja, ich werde jetzt langsam mal auf meine Jungs warten. Hier ist es schön warm und gemütlich. Hier lasse ich mich jetzt mal nieder. Und da habt ihr nochmal besten Blick natürlich zum Gardasee. Ja, yeah, da kommen auch gerade die Bärenbabys. Wuhu, Spitze! Ja. Yeah. Schaut mal, wer mich da gerade besucht. Im Hintergrund die Radler und bei mir auf dem Finger ein kleiner Schmetterling. Wie süß. Da kommen sie ja. Mit der Stunde habe ich ihnen noch ein bisschen gut getan. Sind leider alle halb geworden. Aber wurscht. Oh, es ist noch erstmal nur einer von beiden. Nico kommt. Wuhu. Ja. Yeah. Spitze. Nein, das sind doch beide. Yes, yes. Super. Christi. Da kommt auch der Frank. Mach einen Stunt, wusch, nein! Was für ein Blick hier! Wir weiß so also wirklich! Noch mal ein bisschen Aussicht über den See und jetzt warte ich ein letztes Mal auf meine beiden Männer und es geht gemeinsam in den letzten coolen Trail. Dann hat man oben noch ein bisschen bessere Aussicht. Heute natürlich die bessere Aussicht von zu. Und jetzt haben wir noch mal 1.000 Höhenmeter Trail Spaß vom 510. Das ist wirklich ein geiles, geiles Ende von dieser Transalp. Aber natürlich auch für uns halt ein bisschen aufpassen. Auch wir haben 18.000 Höhenmeter in der letzten Woche gemacht. Und dann muss man schon schauen, dass man nicht jetzt so Schluss noch wegräumt und sich auf die Schnauze legt. Weil das wäre natürlich absolut unnötig. Ein Achtungsschild, die markieren bei der Transap ja immer die besten Passagen. Der Trail ist nicht besonders schwer, das wissen wir. Von dem her läuft das Ganze schon. Natürlich, schade, aber die meisten 31 teilnehmer werden es oh den Veranstaltern danken. Schade, schade, aber gut, der Teil war cool. Das Ende der Zeitnahme, kurz über Riva. Dankeschön. Alles geschafft? Ja, jetzt fahren Mega wir noch den Trail, Jungs, oder? Jetzt fahren wir auf jeden Fall noch den Trail zum Ponale Hotel, hätte ich mal gesagt. A good little piece. Uh -oh. Woohoo! lago! hier. Die gehören definitiv mit dazu. Mega! Das ist schon immer ganz so leicht, aber dafür umso schöner. tranzalp jetzt hier ist Bahn, da dachte man ja immer, man ist der große Held. Hier weiß man wieder, ja okay, man kann schon einigermaßen fahren, aber spielen braucht man sich nicht. Nichtsdestotrotz leider meiner absoluten Lieblinge, wenn auch nur kurz, aber leider geil. Und dass ich die Transalp damit enden da. Ist für mich nochmal ganz, ganz besonders toll. Und damit echt nochmal vielen Dank an meine zwei, dass sie das Ja, auch hier kann man die Börkapsbobel runterlassen. Die machen das brav mit. Es haut mal ein bisschen mehr in die Arme rein, als sie mit den klar. So muss man da ja einen Unterschied merken, aber ihr seht, es es läuft. hier dieses mega steile stück ähm, die bremsen sind nicht ganz so gut wie bei den deswegen hier mal die safety line genommen aber auch das yes geschafft leider geil fulminantes finale anders kann ich nicht sagen mega alles zusammen muss übermütig werden die letzten meter und hier geht's raus auf die Straße. Da seht ihr auch die Abfahrt von der Ponale Straße, so wie es vorgesehen war. Wie gesagt, das ist schon alles außerhalb der Zeitnahme. Von dem her war das schon in Ordnung, was ich gemacht habe. Auch hier mega schönes Panorama, dafür allerdings einiges los. Die Ponale Straße wohl einer der beliebtesten Spots am Gardasee, zumindest am nördlichen Ufer vom Gardasee. Und dementsprechend, ja, mehr los wie bei mir auf dem Trail. Jetzt geht's ab zum Ziel. Hier ist Nazi, die finale Einfahrt ins Ziel. Und Ziel, wo bist du? Oh, da geht noch einmal ums Kreis rum. Aber jetzt. Jetzt schnarzt sie ganz wirklich. Seid ihr glücklich? Yes! Ah, jetzt holen wir noch das Shirt ab. Ja, danke schön. das ist die Medaille. Perfekt, Danke schön. Das war sehr toll. Das hat er heute Mit der ist auch erfolgreich im Ziel Und auch Krieg. Ja, wunderbar. Perfekt, danke schön. Perfekt, die raucht, gell? Sehr cool. Sehr cool. Das hat schon Tradition vom letzten Jahr und mein Kleiner ist einfach noch zu klein. Okay, vom vorletzten Jahr. Meinst du es wieder haben? Ja. Ich glaube, ihr müsst halt die Größe wieder umtauschen, aber ähm, ganz genau. Danke. Bitte. Sehr gerne. So, angekommen in Riva gibt es diesmal heute essen zur Feier des Tages. Wer ist das, Nico? Das okay. sind meine Eltern, das ist der Hans und das ist die Sonja. Ja, Der Nico quasi dran. empfangen worden. Sehr cool. Dann einen guten allerseits. Ja? Guten Appetit. Alle Klischees zu erfüllen, müssen wir jetzt natürlich noch in den nicht springen. Der nächste Morgen. Und wer denkt über die Alpenradeln wäre schwierig, der hat diese Taschen noch nicht zum Bus getragen. Ich bin ja mit allem Möglichen ausstaffiert fürs Videoschneiden. Oh, ja, oh so viel Arm, gell? Äh. Du wolltest es nicht tragen lassen? Nein, ich wollte es nicht tragen lassen, nein, das stimmt. Auf jeden Fall ist es so schwer! Es ist schön schwer. schwer? Ist schön schwer? Oh. Ich bin so arm im Video. Ich sag nicht, dass ich arm bin, ich sag nur, dass es schwierig ist. Ja, du wolltest ja nicht helfen lassen, gell? Nein. Selbst ja, ist die Frau. Genau. Ich werde jetzt nicht schwächeln am letzten Tag. Das ist Wahnsinn. Wir wollten noch das Taschenbattle machen. Wer als erster liegt? Ich würde euch jetzt ja gerne erzählen, wie idyllisch das am Morgen am Gardasee ist. Aber im Moment fühlt es eher wie Überlebenstraining an. Ich schwenke aber mal eine Runde. Mal ausschauen. Tut es schon gut. Ja, wir sind nicht die einzigsten aufgepackelt wie Käfer. Kommen Sie jetzt schön langsam alle daher und na no. weil Wenn wir zu guter Letzt wieder vor uns haben. Ohne den würde einfach nichts laufen. Eine letzte Tour hier, jetzt auch nach Hause zurück für euch. Sehr, sehr schade. Vielleicht bis zum nächsten Jahr, oder? Bis zum nächsten Jahr. Sehr bis schön. dann, Petra. Tschüss. Mit einem rasanten Zeitraffer von der Busfahrt verabschieden wir uns jetzt endgültig von einer Woche Transalp. Mega geil, ich habe meine Ziele erreicht und bin glücklich. Macht's es gut, ciao, ciao. Tschüss.